Und wie geht es euch? Willkommen zu Gothic. 2. So, ähm, ich teleportiere mich jetzt mal zu, zu Xalas. Was? Was? Was war das denn? Hä? Das wollte ich nicht, was auch immer ich jetzt gerade gemacht habe. Pass mal, ich spreche, äh, ich lade mal kurz. Das wollte ich auf jeden Fall nicht. Also nochmal. Was waren das? Schwarzes Erz. Wirkung unbekannt. Ah, alles klar. So, ähm... Teleport zu X. Boah, das. ich könnte mich doch jetzt eigentlich zur Burg teleportieren, oder nicht? Ginge das? Oder muss ich erst in die Zone? Zur Burg. Das geht sogar. Nein, zu weit im Pferd. Scheiße, das geht sogar nicht. Dann zu Xardas. Xardas, ich komme. Vielleicht kann ich auch bei ihm Magie lernen. Weil meine, er ist doch... Hexenmeister. Er ist Hexenmeister des sechsten Kreises. Er hat alles gemeistert, was es so mehr oder weniger zu Meistern gibt. Hey, du. Hey, du. Die Wassermagier haben ein Portal zu einem unbekannten Teil der Insel entdeckt. Interessant. Sobald du etwas finden solltest, was uns wirklich weiterhilft, berichte mir davon. Irgendwo dort könnte das Artefakt Belians verborgen sein. Finde es. Könnte. Wegen des unbekannten Teils der Insel. Belästige mich nicht mit Details. Komm wieder, wenn du wirklich etwas Brauchbares gefunden hast. Alles klar. Ja, ja, ja, sehr gut. Warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Früher war ich mal ein hohes Mitglied des Kreises. Ich ahnte schon damals, dass die Dämonenmagie der Schlüssel zur magischen Barriere war. Aber die anderen Mitglieder dieses Kreises hätte ich nie von diesem Weg überzeugen können. Also habe ich den Kreis verlassen, um die schwarzen Künste zu studieren. Für dieses Vergehen gibt es in den Augen der Feuermagier, der geweihten Innos, der immer guten und rechtschaffenden, keine Entschuldigung. Sie wissen mit Sicherheit, dass ich noch lebe, aber nicht, wo sie mich finden können. Und das ist auch gut so. Das ist doch gut so. Und zum Glück gibt es keinen Typen, der überall rumläuft und sagt, dass er im Auftrag Xardas unterwegs ist, ne? Ich bin zurück aus dem Minental. Das wurde auch Zeit. Was hast du gesehen? Du hattest recht. Das Land wurde überschwemmt von einer ganzen Armee des Feindes. Orks belagern die Burg und Drachen haben ganze Landstriche verwüstet. Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie Korinnes angreifen. Lester sagte, du wolltest mich sofort sehen. Was zur Hölle ist in der Zwischenzeit hier passiert? Der Feind hat erfahren, wer du wirklich bist und dass du das Auge Innos in deinen Besitz bringen willst. Er hat die Bedrohung erkannt. Er sah sich gezwungen, aus seiner Deckung hervorzutreten und offen anzugreifen. Das Versteckspiel hat ein Ende. Während gestern noch nicht klar war, wie der Angriff des Gegners aussehen würde, kann man es jetzt kaum noch übersehen. Alles klar. Ich find's echt dreist, dass selbst der Gegner mich anerkennt und diese verkackten scheiß Paladine, die zu nichts imstande sind, äh, mir nicht glauben. So. Erstmal so Wichtige. Ich bin von Marien in schwarzen Roben angegriffen worden. Der Feind hat viele Gesichter. Die Suchenden sind eines davon. Sie sind die eigentlichen Drahtzieher des Feindes. Sie haben sich an den wichtigsten Orten in Stellung begeben und warten nur noch auf eine Gelegenheit, die Falle zuschnappen zu lassen. Geh ihnen aus dem Weg. Sie sind sehr mächtige, magische Wesen und werden versuchen, dich mit allen Mitteln aufzuhalten. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Und selbst meine Dietermee ist ihnen nicht gefeilt. Naja. Ich habe endlich den Beweis, den Lord Hagen von mir verlangt hat. Was für ein Beweis ist das? Ich habe einen Brief von Garond, dem Kommandanten der Paladine Mintal erhalten. Darin fordert er Verstärkung an. Das sollte diesen militanten Feldherrn überzeugen. Gut gemacht. Dankeschön. Was ist jetzt der nächste Schritt? Geh und bringe Lord Hagen den Brief von Garond, damit er dir den Zugang zum Auge Innos gewährt. Dann begib dich ins Kloster und sprich mit Pyroka. Er muss dir das Auge aushändigen. Es gibt nichts Wichtigeres als das Artefakt in Sicherheit zu bringen. Geh jetzt, bevor es zu spät ist. Der Feind wird ebenfalls versuchen, sich dessen zu bemächtigen. Ja, somit schlage ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe, denn ich muss ja sowieso ins Kloster. Alles klar, ich bin auf dem Weg. I'm on my way. Das Ding ist nur, äh... Warum kannst du mir, Ficker keine Magie beibringen? Du bist... Du hast doch selbst gesagt, du warst bei den Feuermagiern. Du könntest mir doch eigentlich Feuermagie beibringen. Wahrscheinlich hat er einfach nicht... Wahrscheinlich hat er einfach keinen Bock. Es ist halt Xardas. Ich nerv ihn dann wieder mit unwichtigen Details. So, das heißt, wir müssen... Äh, wir haben keine andere Wahl, als ins Kloster zu reisen und dann uns dort äh, den dritten Kreis der Magie anzueignen. Oh Mann, ey. Das kann ja was werden. Aber ich höre schon wieder diese Goblins, ey. Diese fucking Phantom-Goblins. Wo sind die? Wahrscheinlich ist der irgendwie im Felsen drin, ne? Der hat sich 100 pro in den Felsen gebackt. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich nach Corinis komme. Ohne diesen, äh, in schwarz gekleideten... Ernsthaft? Ernsthaft? Ernsthaft zwei Wags? Ernsthaft dort an der Stelle am Anfangsgebiet warten zwei Wags? Du willst mich doch verarschen? Egal, das ist eigentlich nicht so schlimm, denn äh, mit zwei Wags kann ich es glaube ich noch aufnehmen, mit einem zumindest. Aber mit zwei sollte es eigentlich auch kein Problem sein, wenn ich noch Unterstützung leiste mit meinem Feuerspells. Trotzdem Alter, was machen denn fucking zwei Wags dort auf einmal? habe ich nicht genug Dingens. Ähm, da es zwei Wachs sind, mach ich mal ein bisschen mehr Dieters. Ein bisschen mehr als gewöhnlich. So. Das sieht doch gut aus hier. Das sieht gut aus. Und jetzt klatscht diese Scheißköter. Los! Nein, was? Da ist noch so ein Ficker? Ernsthaft? Scheiße. Okay. Da ist noch so einer von denen. Scheiße. Oh fuck, die Wachs greifen mich an. Nein! Oh! Scheiße! Was macht denn da so ein Vieh? Aber irgendwie habe ich es auch vermutet. Ich, ich darf mich eigentlich gar nicht wundern. Ich habe es vermutet. Aber weißt du was? Dafür habe ich ja die Teleportrune zum, zum Pass. Zum Pass in Korinas. Da. da müssen wir die nehmen. Und von dort aus versuchen, uns irgendwie äh, durchzuschleichen. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich lang gehe. Ich muss dann hier links lang. Es ist einfach so nervig, die... Da ist ja noch einer. Da steht ja, die stehen ja hier überall. Ach, ich habe ja gesagt, die, diese... Diese Penner sind einfach überall und so nervig. Vor allem halt gerade am Anfang, ne? Aber das ist schon wieder so ein richtig geiles Feature von Gothic, ey. Das ist jetzt... Ähm, verpasst mir das Spiel quasi einen Dämpfer. Weil ich... Äh, ne? Ich bin... Ich habe mich OP gefühlt bis zu diesem äh, Zeitpunkt. Und jetzt kommt wieder das Spiel und... Ähm... Und nimmt die Faust und schiebt sie echt wirklich metertief meinen... Meinen Anus rein. Mein Rektum hoch. Und äh, sagt mir... Äh, äh. Nicht so. Halt, stopp. Dieses, äh, du bist nicht OP, ob du nun hier bist und nicht. Dieses Spiel bleibt so, wie es ist. Und der Schwierigkeitsgrad auch. So, ich muss jetzt aufpassen. Die sind nicht gerade leicht zu erkennen hier. Ja, das Spiel verpasst uns wieder einen Dämpfer und sagt, äh, hättest du wohl so gerne. Und das ist so das Geile an Gothic. Der Pass? Ja, der Pass ins. Ja, ja, ja, ja. Malak ist verschwunden und hat alles und jeden mitgenommen, der für mich arbeiten wollte. Er sagte, er wollte in die Berge. Er hat es hier nicht mehr ausgehalten. Die Horden von Monstern, die täglich aus dem Pass aufs Weidenplateau kommen, machen mich ganz fertig. Wenn ich wenigstens ein paar Helfer oder Söldner hätte. Es gab sogar schon mal einen, der für mich arbeiten wollte. Er hat es dann aber doch nicht getan. Ich glaube, Wolf war sein Name. Wolf? Den kennen wir doch. Das wird schon wieder. Ohne Malak läuft hier gar nichts mehr. Wenn nicht bald etwas passiert, muss ich meinen Hof aufgeben. Hoffentlich kommt er bald zurück. Wolf. Wolf, den kennen wir doch. Äh, das ist ein Name, den assoziiere ich mit dem neuen Lager aus Gothic 1. Wolf, war das... Der konnte uns, glaube ich, irgendwas beibringen. Also das war schon äh, eine etwas wichtigere Person. Ich glaube, der konnte uns... Ähm oh, hier ist ja eine Stelle. Äh, der konnte uns... Ich glaube, ich glaube, dem Umgang mit dem Bogen beibringen? Weiß es gar nicht. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So, ein goldener Kelch. Oh, Scheiße. Ein goldener Kelch kann. Ich dachte, das wären immer nur so, so Geldsäcke. Fuck. Wenn auch goldene Kelche darunter sind, dann kann es gut sein, dass ich einen dieser goldenen Kelche verkauft habe, aus Versehen. Scheiße, das wird Greg aber nicht sehr äh, freuen. So, hier kann ich eigentlich unmöglich runter, außer ich springe in den See. Aber da muss ich gar nicht lang, ich muss ja nach Corines. Und dann kann ich dann da lang. Ja, komm. Körper! Ah, oh, fuck. Ich habe schon wieder vergessen, die X-Story anzumachen. Das heißt, mit den Screenshots muss ich dann wieder, äh, quasi das Video pausieren und dann über den VLC-Player so einen Screenshot machen. Äh, ist voll gammelig. Ach, oh, fuck, my life. Da wartet ja schon wieder einer. Mann, sind die Typen ätzend, ey. Die sind so ätzend. Was ich aber versuchen könnte, ist, ähm... Ich weiß was ich mache. Ich verpiss mich einfach. Äh, durch ihn durch. Ich habe doch genug Dodge-Skills. Sollte eigentlich klappen. So, warte mal. Dann gehe ich mal hier lang. Vielleicht sieht er mich dann nicht. Nein, nicht die Lücke. Okay, gut. Die Blutfliege Fliege hat den Feuerball abgefangen. Boah. Okay. Der sieht mich noch nicht so. Oder vielleicht sieht er mich, aber ich bin noch nicht in seiner Agro-Range. Brave Jünger, guter Jünger. Ne, er sieht mich nicht. Okay, dann gehe ich mal hier lang. Ja, sieht gut aus. Sauber. Ich bin safe. Ich dachte, die hätten eine größere Agro-Range. Aber es sieht doch gut aus hier. So, ich gehe mal davon aus, dass dort an der Taverne äh, sich auch einer postiert hat. Ist ja auch einer der Schlüsselstellen. Oh, warte mal. Warte. Mann, nerv nicht, du scheiß Ähm, die beiden waren doch hier am Saufen, fällt mir gerade auf. Die sind immer noch am Saufen. Ich wollte ja später wiederkommen. Da bist du ja endlich. Ich habe schon auf dich das gewartet. Was ist passiert? Das Witz ist endlich vorbei. Na endlich, hat <lacht> Diesmal hat Randolph gewonnen. Luca ja! hat wohl einen schlechten Tag gehabt. Ich habe es doch geschafft. Ich habe es doch geschafft. Es hat also noch gezielt, dass ich im Nachhinein noch ähm, zwischendurch äh, das, das Ding gegen Wasser ausgetauscht habe. Diesen Geschäft. Äh, Man soll den Mund nicht zu voll nehmen. Hier hast du dein Geld. Und jetzt kein Wort mehr. Sauber. 200 Gold erhalten. So, hat der noch was zu sagen? Warte mal. Das ist doch alles nur Kopfschmerzen? Äh, nee, mir geht's bestens. Dieses Mal hat es endlich geklappt. Ich danke dir nochmal für dein Geld. Hier hast du es zurück. Ruka steht nicht so schnell wieder auf, schätze ich. <lacht> Sauber. Alles lief nach Plan. Wenn auch etwas verzögert. Ähm. Damit wäre das Wettsaufen, das Wettsaufen auch endlich vorbei jetzt wo ich schon in der Nähe des Klosters bin, denke ich, sollte ich vielleicht doch zum Kloster zurück? Was ist denn da? Ach so, Wölfe. Auf der anderen Seite aber, muss ich dann so oder so später zum Kloster? Ah, oh, Das ist so scheiße. Ich könnte jetzt eigentlich zum Kloster rüber, aber ich komme später sowieso zum Kloster. Das heißt, ich gehe jetzt einfach weiter nach Korinis. Und hoffe, dass mir nicht so ein Jünger begegnet. Ich weiß auch, warum er ähm, der eine Jünger meine halbe Goblin-Armee mit einem Feuerball ausgelöscht hat. Und zwar benutzt er gar nicht Feuerball, sondern ich glaube, der benutzt Feuersturm. Und zwar diesen Spell, der halt äh, nochmal AOE-Schaden beim, beim Treffen äh, macht. Das ist sehr plausibel. Also greifen die quasi schon mit Feuersturm an. Ich wette, ich lerne als nächstes auch Feuersturm. Das wäre natürlich sehr praktisch bei so Gruppen. So, da steht schon wieder einer. Fuck. Und jetzt muss ich wieder an dem irgendwie vorbei. Fertig? ich schaff's nicht. Nein, ich schaff's nicht. Er hat mich gespottet. Nein, da ist niemand. Ich bin niemand. Achte gar nicht auf mich. du, ich muss irgendwie zwischen den Bäumen durch. Huch, hier ist ein Wolf. Oh Mann, Mann ist das verbuggt mit diesen, mit diesen Feuerbällen. Ich treffe die Gegner einfach nicht, wenn sie direkt vor mir stehen. Das ist ein bisschen buggy. Aber egal, dafür habe ich ja meine Keule, ey. Da machst du halt mit brachialer Gewalt. So, und bei der Gelegenheit kann ich jetzt auch nochmal ein Fell looten. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe unglaublich viele Fälle. Wenn ich die jetzt alle zu Bossbar bringe... <lacht> da kann ich auf jeden Fall ein richtiges Vermögen jetzt erstmal machen. Super. Na, ja, was für ein schöner Tag, nicht Mika? Genau, finde ich auch. Schön sonnig, ein guter Tag, um reich zu werden und den neuen Kreis zu lernen. Das darfst du Hat eigentlich noch was zu sagen? Wer sagt sowas? Nein. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Er redet einfach zu viel. Und zu Wadras muss ich auch. Oder muss ich zu watras? Ich quatsch hey. trotzdem mal nochmal mit dem. Wegen der Vermissten. Ja. Ich will jetzt bisher leider. Ach so, okay. Ich will meine magischen Kräfte steigern. Ähm, Ja, so ein bisschen mehr MP wäre schon nicht verkehrt, ne? Aber wenn ich jetzt ich habe hier diese Tafeln. Steintafel der Magie 3, Steintafel der Lebensenergie 3. Äh, Magie war ja auch MP. Wie viel kriege ich denn da? 10 MP, ne? Würde sich doch da eigentlich mehr rentieren, finde ich, wenn ich die 10 Punkte in, ähm, in die Sprache investiere. Weil ich dann die Steintafel der Lebensenergie lesen kann und von MP. Und dann letzten Endes auch 10 MP mehr bekomme. Wenn ich jetzt so äh, auf Mana-Steigerung investiere... Dann kriege ich ja nur 5 MP. Es lohnt sich eigentlich mehr, jetzt dann bei dem Wassermagiern die dritte Stufe der Sprache zu lernen. Da bist du ja wieder. So, Bossbar, ich habe ja jetzt einen Shitload von Fällen liegt für dich. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Ich hätte das Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wagen. 300, Fälle, das 360, das 75. Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Das ist ein halbes Vermögen wert. Gute noch Arbeit. Halten. Wenn du mehr hast. Okay. Yay. Ich habe über 700 Gold gemacht. Sauber. Ey, mit den Fällen kann man echt unglaublich viel Geld verdienen. Das ist echt nicht normal. Wie viel habe ich denn jetzt? 2,5k. Sauber. So. Ähm, ja, dann müssen wir zu dem Paladin. Auf die, die, die, die, zu dem Paladinen. Gut, dass du kommst. Du musst Ach, mehr Diego. Der, der ist schon hier? Wo ist meine Questbelohnung? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Worum geht's? Er hat sich eine ganze Menge verändert, seit ich weg bin. Ich muss zusehen, dass ich wieder auf die Beine komme. Wo ist das Problem? Ich muss ins obere Viertel. Das ist da ich aber weder leid. Bürger der Stadt bin, noch genug Gold habe, um die Wachen zu bestechen, brauche ich, ich dich, dich. Ich soll dir also Gold leihen. Quatsch. Ich, ich habe groß. Gold. Sogar sehr viel Gold. Leider habe ich es nicht War bei nicht. mir. Das hast du nicht du musst mir mein Gold besorgen. Das ist eine ich kann dir doch einfach dein Gold jetzt geben und du sagst mir, wo dein Gold ist und dann hole ich es mir später. Könnten wir doch eigentlich auch machen. Was bekomme ich dafür? Habe ich dich jemals gefragt, was ich von dir bekomme? Wir sind Freunde. Das sollte doch wohl reichen. Ja, da hast du recht. Komm, ich mach's. Eigentlich bist du einer meiner besten Freunde, wenn man so aufregend. will. Ich werde dir helfen. Gut. Ich mach's gerade. Also, ich habe damals, als die Barriere noch stand, einen kleinen Schatz versteckt. Ist schon eine ganze Weile her. Darum habe ich auch vergessen, ihn mitzunehmen. Und ich kann hier zurzeit auf keinen Fall weg. Um es kurz zu machen, du musst für mich ins Minental gehen und mir mein Gold holen. Ich habe ja gesagt, wir müssen wieder früher oder später zurück ins Minental. Wie schnell als erwartet. Direkt am Austauschplatz. Oberhalb der verlassenen Mine. Es ist in einem Lederbeutel. Aber schau bitte vorher nach, ob es der Richtige ist. Nicht, dass du den ganzen Weg umsonst machst. Ich kann das Woran nicht kann ich ihn erkennen? Er ist voll Gold. Eine ganze Menge Gold. Erkannt? Wow. Super. Ich habe mir das schon gedacht. Wo hast du das ganze Gold her? Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der sich im Minental die